Herzlich willkommen zu unserem Vortrag zu dem Projekt Short Messenger, das wir über das Wochenende, um genau, zu sagen, um genau zu sagen, am Samstag auf die Beine gestellt haben. Wie der Name schon sagt, geht es darum, dass äh, kurze Nachrichten verschickt werden. Inzwischen sind solche Sachen wie zum Beispiel Ad, zum Beispiel Everybody, also Pingen ermöglicht. Das Problem ist halt, dass man, dass man ähm, zu viele Nachrichten zu unerwünschten Zeiten bekommt, wie beispielsweise, wenn man abends schläft oder wenn man in Arbeit oder äh, auf der Arbeit oder in der Schule ist. Zudem, dass man sehr viele Nachrichten bekommt, die man eigentlich gar nicht benötigt, wie Sprachnachrichten, Bilder, Links zu irgendwelchen Sachen oder sogar Emojis. Die Lösung für dieses Problem ist, dass wir einen Filter eingebaut haben, der die ganzen Bilder, URLs, Codes und äh, unerwünschte Messages äh, zu bestimmten Zeiten rausfiltert, dass man die dann äh, zu anderen Zeiten bekommt, wo man dann auch Zeit dafür hat. Technisch gelöst haben wir das im Frontend als Webseite in Angular geschrieben und die kommuniziert über eine API, also eine Schnittstelle zwischen Software mit unserem Backend, unserem Server im Hintergrund, der in PHP geschrieben ist. Tools, sonstige haben wir Procreate und Kron benutzt. Ähm, nur zu einer Live-Demo. Ähm, ne. Also das ist das Web-Interface. Äh, man sieht an der linken Seite äh, die Übersicht über Gruppen, die wir haben. Ähm, auswählbar. Äh, hier unten auch noch ähm, Lockout und weitere Einstellungen. Ähm, dann im Hauptteil gibt es die Nachrichten. Oben äh, nochmal der Titel der Gruppe und die Teilnehmer. Ähm, und der, der Verlauf ist chronologisch, hier mit einer Zeit, eben auch 12-13 Minuten jetzt her. Da der Name und die Nachricht. Ähm, hier unten kann man als der aktuelle Nutzer schreiben, wenn man eingeloggt ist. Ähm, indem man auf einen Namen klickt, wird automatisch eine Ad @Mention erstellt. Ähm, das heißt, ich kann jetzt irgendwas schreiben, Enter drücken. Ähm, wenn man Internet haben würde. So, ähm, genau, dann wird die Nachricht gesendet. Ähm, da wurde auch gerade eine Nachricht gesendet, just now. Ähm, hier oben rechts gibt es ein, ähm, die Gruppeninfo. Da kann man ein, äh, das Gruppen-Icon sehen, der Gruppenname und die ID, äh, sowie alle Teilnehmer. Und das Key-Feature eigentlich äh, des Systems, nämlich die Filter. Ähm, also einmal der URL-Filter, der Emoji-Filter, der... Ähm bitte Ah, ja genau, Monolog-Filter, tut mir leid. Und der Time-Filter, die sind jetzt hier in dem Chat nicht aktiviert, äh, in der Gruppe. Hier zum Beispiel ist der Emoji-Filter aktiviert. Ähm hier eine, der URL-Filter, das heißt, wenn ich hier eine URL reinschreiben würde, bekäme ich die Rückmeldung URLs sind nicht erlaubt. Genau. Ähm, vielleicht noch mal zu den einzelnen Features. Ähm, der Monolog-Filter ist quasi dafür da, um ähm, nur Nachrichten zu erlauben, wenn eine andere Person äh, in der Zwischenzeit schon eine Nachricht geschickt hat. Das heißt, jetzt könnte ich wieder schreiben und ähm, jetzt würde ich aber die Nachricht bekommen, dass ich keine Nachricht senden darf. Der Emoji-Filter kann einfach keine Emojis reinsenden. Das bezieht sich allerdings nicht auf welche, die komplett textbasiert sind. Das ist nur Unicode. URLs haben wir schon eben gesehen und Neverpost ist in dem Fall bei uns einfach eine Gruppe, die für immer eine Zeitbegrenzung hat. Das ist einfach anpassbar. Genau, soweit die Demo. Es gibt eine mobile Version, die ist dann speziell angepasst auf nicht so breite Geräte. Das heißt einfach, dass die Sidebar drüber liegt. Genau. Ja, ich muss zugeben, das Ganze sieht wirklich gut aus. Also, ich finde auch. Ja, und wie sich das Ganze für Jugendhackt gehört, haben wir das Ganze natürlich auf GitHub gepackt. Das heißt, unser Code ist Open Source. Jeder kann das benutzen, jeder kann daran weiterhacken. Was bei dem Messenger noch fehlt, ist ganz klar eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, wie wir das bei den aktuellen Massenmessengern so zum Großteil sehen zumindest. Ähm, das wäre vielleicht noch wichtig für die Zukunft zu machen, damit wir auch bei den eigenen Daten Nachhaltigkeit haben, dass eben niemand da... Zugang zu bekommt, denn über so einen Messenger tauscht man doch schon sehr, sehr private Daten aus. Okay, äh, zum Ende bleibt uns nur noch vielen Dank zu sagen an unsere beiden Mentoren und an alle anderen, die uns unterstützt haben und natürlich auch an alle, die uns jetzt hier zugehört haben. Dankeschön.